So, nun, wo wir den Nexus auch noch erkundet haben, zu fast 100%, gehen wir nun runter. Nochmal zurück runter. Ah, hier geht's ja gar nicht lang. So, nun haben wir den Landeplatz und den Nexus erkundet. Und jetzt werden wir mit diesem schönen, ähm, pissgelben Muster hier nochmal runter gehen. Zu den Aquädukten hießen die, glaube ich. Aquädukten. Aquädukten. So, wie ihr sehen könnt. Fehlt mir ja auch noch einiges und äh, dieses einiges möchten wir natürlich komplettieren. So ähm, links müssten wir alles haben, aber so mitte links vor allem fehlt uns, glaube ich, was ich glaube den Rest haben wir. Ich glaube, uns fehlt hier nur eine einzige Sache. Und zwar hier da unten links diese Passage. Ich glaube, ich wollte dahin, aber habe es dann irgendwie nicht mehr zurückgefunden oder so. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Autsch. Haut mal ab hier. Wir können jetzt alle nicht mehr schwimmen das Wasser gedrain't haben. Ja. Wir müssen hier lang und dann runter. Oder so. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Wow, wow. Mhm. So, und jetzt glaube ich. Ah, okay, ich verstehe das Problem. Jetzt können wir nämlich hier runter. Das ging vorher nicht, oder? War das das Problem? Vielleicht. Aber jetzt habe ich ein weiteres Problem. Oh, ich kann aber schon sehen, ich kann bestimmt von links runter, oder? Kann ich von hier raus runter? Nein, kann ich nicht. Äh. Hier, hier, hier, hier, hier. Von hier aus? Ja, das kann sein, dass man von hier aus rüber... Ach, ich sehe das Problem! Stimmt! Ja, ja, von hier aus war das. Ich erinnere mich, hier konnten wir vorher nicht durch. Ja, man muss hier durch, mit Rocket Jumping, muss man hier durchkommen. Ich hab mir schon gedacht, so, hä, hey, hier kommt man doch gar nicht durch. Ja, und das verstehe ich auch wieder. Hier muss man Rocket Jumpen üben, oh Gott. Gut, dass wir das in der letzten Folge ein bisschen geübt haben. Oh, die respawnen alle wieder. Okay, das ist kacke. Bam! Die spawnen ja erst dann. Das ist das ist wirklich schwer. Kann ich von denen. Doch, mit dem Spin jump kann ich doch an denen abspringen. Und dann erst. Moment, ich habe eine Idee. Was ist, wenn ich den hier mache? Zack. Zack. Ja, jetzt habe ich hier viel Damage genommen. Aber ich kann den hier. Oh, auf ihn halt spinnen und dann. Okay, warte bevor ich jetzt sterbe. Geh okay, ich nochmal saven? Kann ich irgendwo saven? Nein kann ich nicht. Ich sterbe wirklich. Hä, kann ich an den? Ich muss ja bei denen anscheinend einen Boost benutzen. Oder so. Scheiße. Es lohnt sich ich denke, ich nicht, Dreh zu können, Oh wow. Scheiße, ich bin sofort nicht. Wenn ich jemanden kille, kann ich dann nochmal auf den Jumpen? Nein. Hm? Oh. Ah, wenn ich jemanden, entweder wenn ich jemanden gekillt habe oder wenn ich einen Rocket jump gemacht habe, dann kann ich nochmal in der Luft spinnen. Ja. Bam, Rakete, spin, bam, Rakete, Rakete, spin. Okay. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Puh, okay, das hat mir wirklich alles abverlangt. Oh, das war's aber noch nicht. Hier geht's noch weiter. Bam. Okay, hier wollen sie wirklich alles. Das war's noch nicht. Bams. Ah, ich brauche den Bus von denen. Ich sterbe hier noch. Bam. Spin. Bam. Bam. Frick. Bam. Spin. Nein. na, Das ist schwerer als man denkt. Die Steuerung. Wenn man spinnt, dann bist du so komplett... Äh, dann, dann kann man absolut nicht mehr steuern. Das ist schwer. So muss man es machen. Genau. Ja, das ist natürlich dann wiederum easy. Zack, das war's. Jetzt haben wir dann eine Abkürzung freigeschaltet. Und endlich diese verblödete Kassette geholt. Du hast die Palette Schmiere freigeschaltet. Wechseln im Menü, um sie auszuprobieren. Okay, sieht richtig cool aus. Ändern aus. Also. Pff. Das war jetzt also... Oh Gott. Wir haben diesen Bereich wahrscheinlich zu 100% jetzt durch. Ich denke, wir haben ihn jetzt durch 100%. Oh Gott, also das war echt... Das war echt hardcore. Das hat mich echt alles abverlangt. So, und nun... Schauen wir noch mal im Heater vorbei. Da sehen wir uns gleich wieder. Guck mal, wenn wir jetzt spinnen, jumpen. Dann freut sich die Katze. Das freut mich auch, wenn sich die Katze freut. So, ich hoffe, ihr wisst noch alle, wie es zum titel geht, in welche Richtung. Und zwar hier nicht. Nein, Mike, das war es nicht. Sondern hier rechts, oder? Moment. <lacht> Nein, hier war schon richtig. Moment, das ist glaube ich der. Ja, doch, doch, doch, doch, doch, doch. Das ist der Heater. Das rechts war Lüftung. Oh Gott, wir haben schon so viel gemacht. Puh. Karte, was haben wir alles? Ähm, Was haben wir alles? Nicht, ist glaube ich die bessere Frage. Denn ich glaube, wir haben alles außer diesen einen einzigen Raum komplett auf der anderen Seite der Map. Wir sehen uns gleich wieder! Ich wage es, Backtracking zu beschreiten, denn dadurch ich wieder den ganzen Weg zurücklaufen und das ist schön, yay! Wir sind angekommen! Oh, ich erinnere mich! Ja, ja! Ja, ja, ich erinnere mich, das war erst vor ein, zwei Folgen. Autsch! Ja, ja, ich weiß immer noch nicht, wie wir da rüberkommen. Ihr seht ja dass alle, dass da irgendwas ist. Aber wie kommt man dahin? Ist die Frage. Also eigentlich von der Map aus her muss es von hier möglich sein. Aber wie von hier? Wo von hier? Und wie hat mich das jetzt wieder getroffen bis hier hin? Hier muss irgendwas sein, was ich nicht sehe. Man muss von hier hochkommen Aber wenn man nicht das hier kaputt macht, ist auch nichts versteckt gewesen. Also. Was ist, wenn wir außen rumgehen? Oh, Frick, jetzt bin ich sowieso stuck hier, weil ich hier gespeichert habe. hieran ändern wir uns hoffentlich alle noch. Das waren schöne Zeiten. So, zack. Genau. Und jetzt muss man hier alleine mit Kiki wieder durch. Stimmt, aber hier gab es halt nichts. Aber ich glaube, das ist der Weg, oder? Ja, obwohl... Obwohl, obwohl... Aber hier gibt es halt nichts. Die Map sagt auch, dass man hier nicht... Ich glaube, wir sind komplett falsch. Ich glaube, wir müssten auf die ganz andere Seite zurück. Was heißt, dass ich doch mehr latschen darf? Yay! So, ich meine mal... Ich, ich glaube mal, dass man von hier irgendwie vielleicht weiterkommen kann direkt unter mir. Hier war ein Boss. Und hier waren wir vorhin. Und vielleicht soll man hier erstmal aufmachen, damit Kiki... Da, da. Oh Gott, das ist fies. Okay, das ist echt fies. Man kann hier runter. Das ist fies. Ich habe es gerade noch so gesehen, weil ich mich umgeschaut habe. Welche Farbe haben wir? Miautrix? Uh, cool. Alter, also die. Pff, die Verstecke werden immer asiger. Aber damit müssten wir den Wärmetauscher nun auch 100% haben, soweit ich weiß. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr, was wir nicht haben. Müssten jetzt alles haben. Was bedeutet, dass ich zum einen jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen darf, was sehr spaßig ist. Und sind wir dann, dass es nur noch einen einzigen Ort gibt, wo wir noch nicht waren. Und dort treffen wir uns gleich wieder. So, und nun schauen wir mal in der Ventilation nach. Das ist jetzt der letzte Ort, wo wir noch ein bisschen erkunden können. Und ich glaube mal, dass ich hier auch nicht alles habe. Ich müsste es wissen, es war letzte Folge erst. Vorletzte, letzte, was auch immer. Ich weiß es aber nicht mehr. Nein, wir haben hier nicht alles, wie man sehen kann. So, muss ich erstmal kurz auf meine Karte gucken, die ich habe. Äh. Hä? Was haben wir zuerst? Ach, zuerst links, rechts. Rechts ist langsamer, äh, äh länger, könnte man sagen, ja. Hm. Unten haben wir alles. Es fehlt nur links und rechts was, wie ich gesehen. Na dann. Ja. Hier lagen. genau, und dann konnte ich hier nicht hoch. Vielleicht ist es auch ein Rückweg. Das könnte ein Rückweg sein. Aber wir können auch hier runter. Weiß nicht, ob ich das gesehen habe. Doch, müsste ich gesehen haben. Wir müssen hier sowieso, sowieso lang. Mhm. So, hier runter. Und dann nach links. <lacht> Einfach so. Ach so, Moment. Das hier war der Bosskampf. Stimmt. Wow. Du hast die Palette Traube geil geschaltet. Wechsel in dein Mini, um sie auszuprobieren. Das sieht echt schön aus. Ende aus. Okay, damit haben wir das hier. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich, genau, und jetzt kommen wir hier einfach wieder hoch. Ja, jetzt kommen wir so einfach wieder hoch. Das geht natürlich aber alles erst, wenn man den Boss schon gemacht hat. Ach, hier sind wir dann. Ach, so. Ja, ja, ja, ja, ja. Alles klar, alles klar. So, ja, dann müsste jetzt eigentlich nur noch dort rechts was fehlen. Und dann müssten wir eigentlich alles haben. Richtig? Hoffentlich, richtig. Na, jetzt das hier nochmal. Stimmt, da war ja was. oben ist dann nochmal ein Checkpoint. Hier, safe. Ja, an dieser Stelle hatte ich viele Probleme. Müsste es hoffentlich noch. Oder besser nicht. Keine Ahnung. Stimmt. Ich erinnere mich, genau. Hier konnten wir lang, aber hier gab es noch nichts für mich zu tun. Zumindest dachte ich das. Aber Doch, doch, hier gibt es nichts zu tun. <lacht> nee, ich glaube tatsächlich, dass das hier vielleicht sogar ein Rückweg ist. Und wir erstmal nach unten rechts hin müssen. Das könnte sein, dass das hier so ein Rückweg ist. Beziehungsweise man muss hier lang, aber dann ist es ja auch als Rückweg gedacht. Beides halt. Keine Ahnung. Also immer egal, Moment. Wow. Knapp. So, wir mal kurz kurz. Genau. Und äh, jetzt hier nach rechts, meine ich. Oh. Aufpassen. Das ist nicht einfach. Wow. Safe. Und ich glaube, jetzt hier ganz rechts, einfach geradeaus nach rechts. Was war denn da? Hm? Hier, genau, hier. Hier kann man speichern. Ja. Und dann kriegt man seinen Mac wieder. Und hier waren wir nicht drin? Das hätten wir von Anfang an bekommen können, und ich war hier nicht drin? Wow. Ich glaube, ich war ein bisschen zu überfordert hier das erste Mal, oder? Muss halt aufpassen, dass Tiki irgendwie... Die, die Arme kick hier nichts passiert, ne? Oh Gott, das ist echt verwirrend. Äh, uh, nein. Halt oh da! Okay, gibt's gibt es wirklich viel zu tun. Ja, ja, das ist ein Rückweg. Das soll als Rückweg da sein. Mhm. Und jetzt kommen wir hier lang und jetzt ist hier wahrscheinlich... Oh, noch ein Kampf. Ein weiterer Enemy Room. Der aber kein Problem darstellen sollte. Und somit haben wir dann diese weitere Kassette und somit fast alle des Spiels, oder sogar alle. Du hast die Palette grau freigeschaltet Wechseln Mini, um langweilig zu sein. Na gut, also für die Leute, die grau als Lieblingsfarbe haben, nichts gegen euch, ich finde grau ziemlich langweilig. Aber okay. Haben wir schon viele Paletten Palettenauswahlen? Achso, und dann müssen wir hier sowieso raus. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, können wir ab der nächsten Folge... Ich weiß nicht, wie lange diese Folge hier wurde, aber auf jeden Fall in der nächsten Folge können wir dann ins Labor. Oder sogar schon in dieser Folge. Ich weiß nicht, wie ich das zusammenschneide. Aber ich denke mal eher nächste Folge. Wie auch immer. Ich denke, wir haben jetzt alles. Klar, jetzt fehlt halt noch die Seitenpassage mit dem Rocket Jumping. Aber was soll man da groß machen wenn ich es halt nicht hinkriege, dann kriege ich es halt nicht hin muss ich ein bisschen üben, I don't know vielleicht übe ich da ein bisschen offscreen, was weiß ich haut rein Leute, wir sehen uns, bye